Ja, ohne mich. Ja, ich, ich renn jetzt einfach durch. Scheiß auf Sicherheit. Wir werden jetzt sterben. Nein, ich bin runtergefallen. Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist ein Enderman. Oh, Baby, Baby, Zombie, ich sterbe. Ich sterbe. Servus, Gast. Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Hardcore. Ja. Ja, ähm. Was soll Leon man dazu noch sagen? Und ich bin Sad. Leon, kannst du mir ein bisschen erklären, wieso? Ja. Und zwar hatten wir eben eine Folge aufgenommen. Und das war. hat nicht so gut funktioniert, daher der Mike's Aufnahmeprogramm nicht richtig funktioniert hat. Okay, und da ist ein Zombie und der geht gerade zu unserem Ähm. Ja, was ich erklären wollte, wir hatten ein. Was? Wir hatten einen Schneemann gebaut und die Zombies da gerade haben ihn umgebracht. Aber ist I das so really schlimm, weil das, weil das Schneemann war höchstens zwei Minuten auf der Welt hier gerade, weil wir haben gerade Wolf genommen. Geht verrecken, hier dreckig. Willst du was sagen? Ja, das sag nur ich. Okay. Die Schneebelle brauche ich. ich. Kannst du mir bitte geben? Das waren nur sieben. Das ist wichtig. Das ist der tote Alfred. Nein. Oh. Wir hatten keinen. Packen wir den erstmal zu meinen Hühnern oder... Hey, was ist denn Leon? Was ist denn... Hä, wie ist es denn gestorben? Also wir hatten hier, wenn also, wir noch klären, was wir gemacht haben, wir hatten hier am Ende der Folge noch einen Schneemann gebaut. Wir hatten ein bisschen Fleisch gefahren, also das Doppelte davon. Und wollte eigentlich in die Höhle gehen, aber da waren aber überall Monster. Und da ist ein, oh, ein OP-Skelett, das ich gerade umbringen möchte. Also dass ich jetzt umbringen möchte. Alter, Leon ist ja stark. Leon, ich sterbe. OMG. Leute, ihr seht schon, selbst bei sechs oder fünf Herzen raste ich schon sofort aus, weil ich will das Projekt auch nicht enden. Abs. Abs. Okay, easy. Super, Leon ist der Beste. Yay, Upload, komm. Leon, ich bin fast tot. Drei Herzen. Haben. den Jetzt Tschüss. Es ist jetzt verrottet. Ne, brauche ich mich gar nicht. Denn wir haben Fleisch. Ich baue einfach noch einen neuen Sch ähm, Schneemann. Die, die können es halt. Und Leon und ich werden heute sogar. Erstens, sobald so Leon hier wertvoll. mit seinem Keller fertig ist, dass wir eben rausreden, werden wir zusammen in die Höhle gehen und Eisen farmen. Und ich werde jetzt erstmal. Was soll ich machen, Leon? Du könntest mir bei etwas Wichtigem helfen. Ja, kann man noch mehr du könntest eben die doch. du könntest farben gehen Ja. Vor allem Ja, also, ich würde mal sagen, wir haben hier Mike's wunderschönes und gar nicht drecky, drecki Bett und Leon hatte wahrscheinlich bei deinem drauf. Leon, nein, nein, nein, das war super schön. dass das so mein Helm? Okay. Ja, wir hatten, ich hätte ein super schönes Schild, Leon hat es kaputt gemacht, ihr wie könnt ihr euch äh, denken, was da drauf stand, was ganz, ganz schön Ja, ist. Mike ist richtig scheiße. Nein, ich meine auf deinem. Auf ja, deinem eben. stand nämlich drauf, äh, Leons dre total dreckiges Bett, in Klammern, sehr dreckig. Und das war... habe ja. Hör so mich zu angeln! Alter, nein, nein, nein, angel mich nicht, das bringt nichts, das bringt nichts. Also, du kannst mich schon angeln, aber das Verschwendung. So, ich gehe jetzt schlafen. ich schlafe hier, gute Nacht. Du kannst nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Gleich bist meine Faust ja. in der Nähe. Boah, Leon, kill ihn mal. Ich will schlafen. Boah, ey, ich bin geschlafen. Ich, ich, ich, bin, ich bin im Bett. Ach, doch, Hier ist er ins Bett. Sorry, ich dass kann. die Aufnahme nicht aufgenommen hat. Wir machen jetzt eine Neuaufnahme von der Neuaufnahme. Ja, und krass. hoffentlich funktioniert es diesmal, sonst rast ich ziemlich aus. Es wird gerade Tag, Mark, Mike. Also.. Mark, ich, ich heiße nicht Mark. das hast du, du mark, mark, mark Market? Marketing Nein, Ich bin ein Marketing <lacht> Pro, ein also, Mike, gibt immer eben die zwei Iron Wir schaffen jetzt Alfred 2.0 Leon, du hast die Ehre, es zu machen. Jetzt kommt's. Leute, seid ihr mir aufgeregt? Ich bin aufgeregt. LOL. OMG. Jetzt mach. Ist das ist dein ernst Mann. Warte, ich habe eine bessere Idee. Oh, Nein. Gib mir die Schneebälle, da mache ich wieder. Oh, ich habe alles zurückbekommen. Ja, das ist ein Baby, zu dir. Ich kill ihn. Ja, der ich an. Ja, an. Der macht ein Herz Schaden. Nicht zu mir schiebst. Leute, oh, schieb's! die Definition von schieben, von schieben und schubsen in eine Gut, Leon, du hast jetzt mein Kopf geklaut. Gut, dann machen wir das, Leute. Leute, dann machen wir das. Hä hey Mai, guck doch, wo der ist. Hä? Da. Boah. Scheiße, wo? ich hab den Stall aufgelassen. Äh. Hier drin? Ist er hier drin? Da ist er wenigstens sicher. Hallo, hier. Ach so! Hey, Alfred, wie geht's dir? Und er schafft sogar Schnee. Oh, ich hab sechs Eier, weißt du, was ich mache? Werf die mal da rein. Amme! Hast keins gesagt. Die sind irgendwie rammelgeil. <lacht> wie das nicht anders, Leon, du bist so okay. So, Leon, wir haben jetzt eine Farm. Wir haben jetzt eine Schneefarm. Ey, das ist wirklich eine richtig gute Schneefarm. Ja, und das brauche ich jetzt. Obwohl, wie. Leon! Weißt du, wen wir einsperren können? Wen. village Villager. Der ist schon längst Hoto, Foto Foto, was ist denn ein Foto? Der yes. ist Mike. Mike, guck hier. Ja, aber 3.0 Leon 3.0. Mike, guck hier. Peter! Ach so ist er. Ja. <lacht> ich hab den <lacht> jetzt hier und wir holen jetzt Eisen, kommst jetzt hier. Und die das nächsten Folgen werden wir farmen und danach gehen wir in den Nether, holen Glowstone, suchen eine ähm, eine Festung, machen Tränke, irgendwann nach 15 Parts, gehen wir dann in den End und dann werden wir dort sterben das Projekt. Oh, hey, was machst du denn da? Hey, what's up? What's up, man, what's up? Hey, yo, what's up, man, what's up? What's up? What's up, hä? Hey, what's up? Like <lacht> ich bin lebensmüde. Woo! Was ist denn jetzt? Ja, ich brauch Schneebälle. Hier, Leon, willst du meine, meine vier Schneeblöcke? Schau mal, wie schon ich das gemacht habe. Ich habe das hier alles freigebaut. Mit... Nein, das war ich, ich schwöre. Hätte ich die Aufnahme noch nicht gelöscht habe zum Beweis. Pass auf, da sind überall Monster. Denn das ich bin ja eigentlich runtergegangen, war aber wurde aber attackiert. Hier sind noch drei Wege, die wir noch äh, Na Da oben, über dir. Da kommt, jetzt glaube ich, keiner, oder? Ich bin ich raus. Ich hab einen Bogen. Wenn ich ihn sehe, da ist er. Komm her. Putz, geh weg. Ich hab, ich hab, ich hab Pfeile. Da nicht. Die schießen sich gegen... Das eine ist hat das andere Skelett. Jo, ich bin raus, Mike. Da hinten sind noch zwei weitere. Ich sehe nichts. Ah, da. Da ist es. Oh Mann, ist ich tot. will noch skillen. Und oh, Leon, du Spaßverderber. Ich muss mal mehr an mein Mikro. Hi jetzt doch! Nein! Ich, ich hole Wasser, ich hol Wasser hier, hier, hier, hier, hier. Oh, oh. Ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Zwei Herzen. Oh mein Gott, Leon, du bist Wasser so... weg. Ja, warte, ich mache nicht, nicht mache ich, ich, ich mache hier. Ist weg. Gut, dass ich den dabei habe. Welchen? goldapfel Den. Den ist jetzt aber nicht. Wasser besser in die Hotbar legen. Leon die ist gold, aber Leon sieht es nicht, ne? Wir nee, brauchen... Bestes. Oh, hier ist Lava. <lacht> Leon ist gerade fast verbrannt und ich frage mich, wieso ist hier Lava? Also, ja, Leute, wer es noch nicht wusste, ich bin Blumen. Äh, Blum. Ja, mein Blumen. Und ich habe heute mein bestes Deutsch. Also falls ich nicht mehr reden kann, dann wisst ihr wieso, weil ich heute mein bestes Deutsch habe. Hier ist Eisenleon, wir sind gerettet. Yay Party Heart, Nein Leute #Lamas Lamas und ich kann nicht schreiben. Ich kann nur gar nicht so, ich kann nur gar nichts. Ich kann nur Baum, aber sonst kann ich. Gar ich baue gerade eine Million Redstone ab. Viel Spaß. Ja. Falls du die erst findest, sag mir Bescheid. Nee, ich habe wieder Lava gefunden. Ach, hm, wo kann das nur liegen, Leon? Vielleicht, weil wir unter einem hey, verkackten Lavasee sind. Das. Was? Oh, warum ist hier über Lava? Ich gehe aber eigentlich hier in die andere Gasse rein. Okay? Ja, ich werde hier safe noch verrecken, ich schwöre es. Hier okay, okay, ist gar nichts, okay. Was ist denn da nichts? Ja, und da oben ist noch was, aber ich traue mich nicht dahin zu gehen, weil da war vorhin ein Creeper, der ist runtergesprungen und wollte so Ich habe eine Angel, also alles safe. Hä, bist du hinter mir? Oh. Hi. Ich dachte gerade so, hä, hey, was ist das für ein Essen? Und da bist du das. Killian, ich gehe Jodo drauf, einfach rauf, hoch. Hä? Enderman, da gehen wir definitiv nicht hin. Nee. Ihr wisst wissen, Leute, wir hatten dann auch einen Enderman der ein Enderman getroffen. Ein Spawner! Ge ein Spawner! Was? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Wo bist du? Ich wo bin zu Schlucht gegangen, zu Schlucht, zu Schlucht, ich komme zurück. Nein, nein, ja, ja, ja. Wo <lacht> ist da ein Spawner? Hä, hatten wir nicht schon einen Spawner? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Der ist neu, wo? Da hinten! Ich sehe es nicht. Ich habe Grafik. -Pack. Ganz da hinten. Ganz da hinten. Für mich hin. Für mich, mich hin. Okay, komm. Enderman! Ich schaue ja, ja, ja, ja. ich schau, ich schau, schau ihn nicht an. Ich will nicht nochmal gegen Enderman kämpfen. Du weißt, was ich alles machen musste für den. Ja, pass auf. Ich habe einen Bogen. Wo ist der? Ich habe einen, hab einen gepowerten. Geh weg. Okay. Hast du genug Pfeile? Sonst gebe ich dir. Ich habe über 50. Wo okay. ist das? Wo ist das Skelett? Nein! nicht den anderen anschauen hat er mich gesehen ich kann nee, ja so nee, ganz nee. leicht nach rechts so sehen dass was da tut ja Hä, ist er gerade auch das war eine Fledermaus. ich dachte schon das wäre ein skelett der gerade gefleitet ist wo ist denn das skelett ich weiß es nicht gehen wir weiter so gehen mal nicht. ich muss hier nämlich eine brücke bauen damit wir nicht sofort runtersterben. das war ein sehr gutes was deutsch denn? mike's deutsch dem die creeper dort hinten was ich hab grad die Creeper dort hinten getötet. Ja, nice. Ich packe hier überall mal ein paar Fackeln hin. Äh, sollen wir nicht unten. Obwohl, wenn wir runterfallen, dann sterben wir nicht ja. sofort, oder? Ja, okay. Viel Spaß beim Sterbenskelett, ne? Warte, ich schieße schießt schie ab. Nein, geh weg. Ach man, ich, ich bin. so gut wie tot. Leon, bau dich ein! Bau dich ein, Bau dich ein! Leon! Leon, ich bin weg! Bau dich ein! Bau dich ein! Bau dich ein! Bau dich ein! Bau dich! Bin safe! Heftens, Heftens, Heftens. Okay, okay, okay. Ich bin jetzt auch selbst. Ich habe so Eisen gesehen, aber mein Helm, Winter, ist jetzt... mein Helm ist kaputt gegangen. Nicht so heftig, schlimm. Ja, nicht so, so heftig. Ich habe eineinhalb äh, Rüstungspunkte weniger. Ja, cool. Ah, uh, okay. Ich sehe deinen Namen nicht mehr. Ja, aber ich sneake, ja, hier jetzt. Siehst du jetzt? du bist du so weit da hinten? Hier, ja, weil ich weggerannt bin, weil der mich abgeschuldet hat, da habe ich, hab ich Panik bekommen. Dachte derjenige, der nicht von dem Skelett attackiert wurde. So, so ich baue hier mal ein bisschen mehr Platz frei. So, Leo, ich komme jetzt. Ich rette dich. Ah! Zombie! Oh mein Gott, der ist einfach von oben runtergesprungen. Was willst du? Hä? Hey, was willst du? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Dein Tod. Oh shit. Aber die kriegst du nicht, ha? Weißt du, wie du den nicht kriegst? Du kostet einen und ich einfach nicht verkackt, okay? Dann. Äh, wo bist du eigentlich gerade? Vielleicht beim Spawner. Ja, ohne mich. Ja, ich, ich renne jetzt einfach durch. Scheiß auf Sicherheit. Wir werden jetzt sterben. Nein, ich wurde gefallen. Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ändern wir, Leon. Baby! Baby, zum, ich sterbe! Ich sterbe! Ich lock mich aus. Lock aus. <lacht> das ist total entschieden ich geb's zu ich bin irgendwo ich bin beim wasser irgendwo beim wasser ist ein baby zombie Den musst du sch schnell killen das sind so circa vier baby zombies leute wir sehen gerade nicht die sicht von leon wir sehen gar nichts ich habe vier herzen okay, leon ich, ich habe zwei herzen dann ess was ich habe dir so viel okay. essen gegeben alles safe kannst dich einloggen sicher ja ich bin irgendwo beim wasserfall ja ja ich, ich bin bei dir ich bin bei dir Log dich ein Okay. Okay. Ist mir egal, dass man jetzt irgendwas sieht, falls ich nicht. nicht. Oh mein Gott, das ist ein Skelett, das ist ein Skelett. Ich will sterben, ich sterbe. Drei Herzen, drei Herzen. Tschüssi! Ist, ist tot, ist tot, ist tot, ist tot, ist tot. Ist mir egal, ich baue mich trotzdem ein. Element. Oh. Nee, Leon, ich baue mich trotzdem ein. Schneebälle. Verreck. Der stirbt nicht bei Schneebälle, der stirbt nur bei Wasser. Ach, ich oh, mein Adrenalin, ne? Ich schwöre, das fließt gerade durch. Ich höre ich hör die enderman sounds Ich hab mich hier rein versteckt. Okay, er ist weg, er ist weg, er ist weg. Weg oder down? Oder ich auch nicht. Ich Leon, nicht sterben! Wenn du low bist, lock dich aus. Leute, das ist jetzt das? eine neue Taktik, ja? Das darf man in Varro natürlich nicht, aber wir sind ja nicht in Varro. Also juckt es uns nicht. Ich stört gar keinen Enderman per Wasser. Ja, super. Hauptsache, du lebst weil egal, wenn es ganz brenzlig ist, dann können wir auch ausloggen. Ich meine, Leute, wenn es wirklich cheaten ist, dann schreibt es mir in Kommentare, Kommentaren, also wenn ihr gar nicht wollt. Es das definitiv kommt. cheaten. Ja, ist es. Sag Bescheid, wenn da keine Monster mehr sind, dann komme ich raus. Alter, also, was schreit der da so rum? Ich kann das nicht nachmachen, sorry. Nicht. Was ist denn da? Der Bogen ist eigentlich... Der, der, ist, der sieht jetzt zwar aus, dass der so richtig fast kaputt ist, aber der ist noch okay. Also falls ich nicht erklärt habe, was für Items ich jetzt neu habe und alles, ist mir ist eigentlich elektrisch. So Leon, darf ich rauskommen? Sind der Monster. Ich höre, ich höre das in der Kann ich rauskommen? Leon, du darfst es nicht, noch nicht zeigen. Safe, ist safe, ist safe, ist safe, ist safe, safe. Alles gut, alles gut. Komm raus. Ich höre ihn aber. Ich bin da. Ja, ja, da ist er, da ist er! Wo? Ich baue mich ein. Da wo ich bin! Siehst mein Name! Da wo ich bin! Ja. Wo ist denn der? Wo ich bin, da wo ich mich angeboten habe. Er hat sich wieder teleportiert. Er hat sich wieder teleportiert. Kann ich jetzt nochmal? Ich Alter. bleib ich besser brauch... da drin erstmal. Hallo? Es wäre schlimm erstmal den Dungeon zu safen, Is oder? Anyone there? Hello? Ich seh ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Okay, ich habe hier ein le leichtes äh, Loch gemacht. Ich habe gerade ult ultimative Ruckler. Da ist er. Der war direkt vor mir, aber er hat mich nicht ich gesehen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kämpfst du gerade? Nein, nein, nein, nein, er rennt da wie verrückt ins Wasser. Also er sollte wohl theoretisch sein. Ich setze mich unter Wasser. Also nicht, dass ich das sticke, sondern unter meinen Füßen. Weil, wenn, Haben. da kann ich dann Haben. zu Null Der Mann ist der Hast du was oder? bekommen für ihn? Ich baue nee, nee. mich frei, okay? Ja. Okay, ich bin frei. Hi. Hi. I'm safe, Leon, du bist mein Retter, ich danke dir. Yeah. Also, erstmal die Links dungeon safe, ne? Den Skeletten-Dungeon. Ja, ja. Und nicht sterben. Falls wir sind, dann schießen wir. Wir werden okay, nicht komm. sowas machen wie Slash-Heal oder sowas. Ich glaube, das geht nur mit ähm, plug -in. aber egal. Das werden wir nicht machen. Weil das ist, schießen auf einem anderen Niveau. Nee, es ist, ein, es ist ein Spinnen-Dungeon. Hä? Ja, Lass warte kurz, ich mach kurz einen kleinen Cut. Ist ein spinnen -Dungeon. So, jetzt geht's weiter. Warte, ich regel das. Ja, ja, ja. Hi. Ich höre ein Skelett. Wenn es mich jetzt irgendwas... Bist du das? Ist, ist es tot? ist es tot, ist es tot? ist es tot, es ist tot, es ist Hier ist der Dungeon. Hi. Ich, ich baue hier ein bisschen Fläche. Ich baue hier ein bisschen eine Brücke und so. Okay. Ich komme an den Dungeon ran. Warte. Oh, jetzt habe ich irgendwelche... Jetzt, Ihr seht schon, meine Maus. Irgendwas lädt gerade. Perfekt. Ich wollte mich gerade... Ich habe gerade so im Kopf gehabt. Ich kann mich doch mit Kies rüberbauen. <lacht> so dumm mein gott sind das viele spenden leon du weißt unseren trick unseren unseren Cheat. alles gut komm rein Ach so. hast du abgebaut nee, ja, okay, gut, gut. diamanten hier ist den goldbaren faden leon nimm den faden und das gold mit Schwarzpulver nehme ich mal mit, für... du weißt schon? Und was maß ich denn da? Leon, was maß ich da? Namecheck! Hä, was? Nimm mal das, das Schwarzpulver mit! Ja, Leon, hier sind überall Fäden, die brauchen wir alles. Und einen Bogen, weil ich verbinde den Bogen mit meinem. Auch obwohl der nur Haltbarkeit 8 hat. Wenigstens besser als nichts. Okay, Leon, Schwarzpulver ja. und das Gold musst du auch mitnehmen. Was sind denn noch für ja. Samen? Kürbiskerne! warum wie die ja, in meiner tour sind auch noch welche nimmst du die, die schallplatte mir nicht nehme ich mit und die wolle dass ich da Nehm die fäden mit alter habe ich so gut wie nee, alle. Hier, hier ist noch was Leute, ein dungeon da wo wir schon waren oh mein g sind wir blindfische eine Gasträne. was da war eine Gasträne? leute wir bauen uns so eine schallplatte punkt also nicht keine schallplatte sondern einen eine ähm Diamanten. Haben wir Wir, <lacht> wir verschwenden Warte. unseren First Diamond. <lacht> Für Musik, okay. Digga, Leute, wir müssen walken. Ach nee, Cats okay, wir so eine so ne coole Musik, glaube ich. Ha? Okay. Dann würde ich sagen, machen wir daraus eben eine Farm. Ja, ich weiß nicht. Ich sollen wir nicht noch Und nach.. Zombie oben? Dungeon wär's. Zombie Dungeon wäre besser, aber. Je, aber wenigstens können wir jetzt Fäden farmen das ist super ja, wichtig und leon ich baue, ich baue jetzt einfach das eisen aber es hier eine decke ist weil wir brauchen einfach eisen und punkt und wenn mich jetzt irgendwas abschießt, ich ja dann Trette. rage ist ja dann rage quitt ich quitt einfach ich bläse dann nur schon die wasser was passiert? Geil? Kies. kies kies hätte mich fast erdrücken erdrückt erdrücken cool die habe ich viel ich habe elf Eisen das ist nicht schlecht aber nicht genug ich habe auch noch sechs also ich glaube Eisen golden wäre gar nicht mal so klug hey okay. weil der bringt uns ja momentan noch gar nichts klar der könnte uns beschützen und so aber der wird eh sterben irgendwann und dann haben wir Eisen verschwendet aber klar wenn wir genug Eisen haben können wir uns das einfach gönnen ja aber das haben wir momentan nicht. Und irgendwann Antiviren möchte mal wieder ein Update machen, aber I don't give a fuck. Ich baue ein bisschen Kohle ab, weil Kohle kann man nicht genug haben. Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle. In dieser Folge, wen macht Mike nach? Ich weiß es nicht. Und <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Please tell. Boah, ich wäre fast runtergesprungen. Ich Ist bin ein Genius. Kanntest du mal weiter Fackeln platzieren? Kann ich. Ja, dann mach das doch. Ach, soll zu dir kommen, okay. Oh. Ich komme ja schon. Niemand möchte dieses. Feuerstab will auch niemand. Granit will auch niemand. Kies will auch niemand. Granit will immer noch niemand. Das will auch noch niemand, Leon. Ja. Ich will auch niemand. Oh. Oh, ja. oh wie weit ist noch? Ja, hier noch ist eine Höhle, wo du gegraben hast, kommst du? Ich ja. weiß, das ist aber keine Höhle, das ist einfach nur ein Raum. Hä, warst du doch schon? Du hast nämlich keine Fackeln. Ich habe eine Höhle gefunden. Jetzt wirklich eine Höhle. Ich, ich gehe den ganzen Treppeln... Ja, hey, ganz. Mike, das ist eine Höhle, guck. Cool. Nein, ja, gib mir das Eisen. Ich trag das. Ich habe auch Eisen. Ja, nein, soll ich das geben? Ja, gib mir mal. Hier. Leute, die Schallplätze, die hören wir uns in der nächsten Folge, denke ich mal an. Ich nicht, nein, sagen. wir verschwenden nicht unseren First Diamond dann unseren Zecken Diamond wir haben auch keinen Zecken Diamond mehr Alter Leon du Mist weißt schon das, alles was aus dir kommt unter dem Meer Mike wir sind unter dem Meer nein doch oh. ich habe keine Ahnung wo wir sind Mike Leon hast du genug Luft warte äh, ich komme ich komme halt komm, es ist nachts wahrscheinlich weil ich sehe nichts ähm, ich weiß wo mal. wir sind dort hinten ist meine Base ich denke mal mit Samuel ich glaube letzte Folge doch letzte Folge gebaut habe Leute, dass wir hier sind. Hier, schau mal, hier ist meine Base. Das ist ein Zeichen für den Dungeon. <lacht> Dungeon? Das ist doch okay, Dungeon. Für den Spawner. Leon, wie willst du wieder runterkommen, wenn du überall See Rosenblätter sind? I don't give a fuck. Ich würde, wenn du jetzt gestorben wärst, hätte ich ausgelacht und nicht geweint, ja? Hau auf! Du machst mir voll viel Schaden. Ich weiß. Oh, komm, ich habe jetzt Bock auf ein Enderpuzzle. Was? Ein Enderpuzzle. Eine ich einen Weg mit Fackeln. Ein Puzzle. Ja, das Das ist ein Creeper? Okay, Oh, uh, und ein Skelett. ich mache ihn, ich mache ihn. Ala, Allah ba. Bist dich gerade geschlagen? Nein, doch nicht? Pff. Ich kann Dann einfach mit dir spielen, wo wohnen wir? Aua. Alter, Leon, ich bin 8 Herzen. Leon, help. renn I'm weg, help renn! Ein very Damaged. Ich schieß sie ab. Ich hab mein Ich habe einen, hab ein ich, einen, hab ich. Leon, Leon, Leon, Leon, Hilfe! Das sind so viele Monster! Das ist die Nacht. Des Leon weiß schon, wenn du low bist, lock dich aus. Geht geht's gut gerade. Mir ich ist okay. Also ich bin schon gut, langsam ich hab noch drei Herzen. am Sterben. Ich bin erst noch bei 6 Herzen. Noch. Ja, so, das äh, ist Andy. Wollen wir den. Da ist aber neben denen ein Creeper. Wo bist du? Hallo, hinter dir. Da! Hinter dir ist ein Enderman, wollen wir den killen? Pass auf, ich, ich traue mich nicht, weil ich glaube, uns verfolgt irgendwas. Ja, und ich, ich esse erstmal was. Oh, Leute, die Folge ist schon eigentlich zu Ende, glaube ich. Oder, Leon? 17 Minuten. Soll ich mich einbauen? Ich habe Angst, dass ich äh, ich müsste mich, glaube ich, einbauen. Ich baue mich mit ein, mit Kies. Aber mit Kies ist nämlich so... Nein, ist sind so mit Goldrüstung, die will ich haben. So, Leute, ich baue mich jetzt eingebaut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten ja. Folge Hardcore. Leon, baust dich eben ein, oder? Hey, der Zombie hat keine Goldwurstung dich eben ein, damit wir die Folge beenden können? Hey, sollen wir Freunde sein? <lacht> Nein. Oh, Scheiße, der Creeper ist Leon, gestört. Zombies wollen nicht deine Freunde sein, weil du hässlich bist. Ich hab' mit dem Creeper geredet. Ach so. Ja, der, der Creeper wird zu... wird zu fröhlich und dann explodiert der. Ja. Weil er seinen ersten Freund gefunden hat. Ach, das ist Tag. Enderman ist down? Nee. Nö, der ist weg. Achso. Leon, lass mich die Faden einsammeln. Oh, ich hab immer noch keine Ahnung, wo wir sind, ne? Ich verwechsel. Mike, 13 Jahre alt, verwechselt Pfeile mit Pfeilen. Fäden. Krasser Boy. Ja, krasser Boy, Also oh, ich Leon. hab wirklich keine Ahnung, wo ich wo wir sind. Slash Spawn. <lacht> Nein, Leon, komm, folg mir, ich weiß wohin. Ja, wo ist der? Komm, da? Ist komm her, du bist falsch. Aber ich würde sagen, ich mache kurzen Cut. Das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt eine positive Bewertung. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann... Abonniert. Lasst einen Daumen hoch da. Tschüss, ihr... <lacht> <lacht> Nicht so unfreundlich. Okay, tschüss. Ich <lacht> finde es